Vor dem Einstechen in die Einstichstelle machst du einen Umschlag, dann stichst du in die nächste Einstichstelle in der angegebenen Runde, holst den Faden durch und ziehst ihn nach oben. Du holst erneut den Faden und ziehst ihn durch alle drei Schlingen. Wichtig ist, dass sich die Schlingen dabei nicht überkreuzen.